Volksentscheid Volksentscheidfahrrad Für lebenswerte Straße, für alt und jung und bunt weniger Luftverschmutzung ist auch ja mehr gesund Mehr Platz für Rad und Fuß ist auch gut für Auto und Bus Volksentscheid Fahrrad mehr Platz fürs Leben Jetzt unterschreit